Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro quält sich. Und heute ist wieder ein Zuschauerwunsch dran, und zwar vom guten Toto. An dieser Stelle viele Grüße an dich. Wir haben uns ja auf der Pixelbörse Börse in Düsseldorf getroffen und da hast du dir dieses Spiel mal gewünscht. Und ähm, der Toto, der hat eine ganz, ganz feine Facebook-Seite, hat ein sehr schönes Projekt wo ein bisschen die Super Nintendo-Module dokumentiert, fotografiert und so weiter. Ich verlinke die euch natürlich. Also wenn ihr bei Facebook unterwegs seid, solltet ihr auf jeden Fall mal der Gruppe beitreten. Ist sehr informativ, auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat der sich das Spiel Mohawk und Headphone Jack gewünscht. Vor allen Dingen weil das Spiel so trippy ist. Und ganz ehrlich, wenn man sich so das Titelbildschirms-Dings-Bums <lacht> anschaut... Ja! Also irgendwelche Drogen waren da doch bestimmt im Spiel, oder? Aber mal gucken, wie es sich spielt auf jeden Fall. So, das sind wir. Wir können uns äh, so einen Grashügel machen, wenn wir uns runterducken. Dann können wir mal laufen. Wir können enorm weit springen. Also normale Gravitation scheint hier aus zu sein. Was war das jetzt? Ach du Scheiße. Ich glaube, das sollte man wirklich nicht spielen, wenn man irgendwie angetrunken ist oder sonst was. Boah. Guck dir mal dieses Scrolling an. Äh. Muss ich hier denn irgendwie hochspringen? Jetzt bin ich hier irgendwie im All. Hilfe! Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und jetzt dreht sich schon wieder? Äh. Okay, was machen die anderen Tasten? Okay, ich kann mich auf Tastendruck zu so einer Stachelkugel machen. Damit kann ich bestimmte Gegner erledigen. Nehme ich mal fast an. Dann ähm, mit einer anderen Taste kann ich mich. Ah, aber da fand ich oben hier die, die, diese äh, Punkte Dinger. Wird wahrscheinlich so so die Bildschirmfüllende Bombe sein oder irgendwie sowas, ne? So ein Spezialangriff. Sollte ich mir das wahrscheinlich am besten aufheben. Jetzt wir jetzt einfach mal die CDs ein. Ich schätze mal, das wird so mal Daumen das Ziel sein, aber guckt euch mal das Sprungverhalten an. Also Gravitation. Egal. Jetzt habe ich ein. Jetzt habe ich ein Autorad unten. Jetzt dreht sich das schon wieder. Also die haben es mit dem Mode 7-Effekten zu gut gemeint, oder? Alter! Da verliert man ja voll die Orientierung. Wo, wo bin ich? Wo ist oben? Wo ist unten? Hilfe! Was? Zum Teufel? Äh. Ups. Ähm. Ganz ehrlich, ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Wieso dreht sich das denn alles mit? Ich ist ein schöner, schöner Effekt, ne? Aber. Äh, <lacht> <lacht> also, also ich wüsste jetzt echt nicht, wo jetzt der Level-Anfang ist. <lacht> Tut mir leid, Leute, aber ich bin jetzt gerade einfach ratlos. Ähm. Wie gesagt, ich äh. Bleibt mal dabei, ich äh, sammle mal die CDs ein. Okay, kann ich hier so einen Walljump machen? Anscheinend nicht. Äh. Äh, also. <lacht> also, ihr, ihr wisst, ich habe meistens irgendwelche blöden Sprüche auf Lager und so weiter, aber ich bin gerade echt verwirrt. Also der Levelaufbau ist ja echt seltsam. Vor allem dieses ständige Rumgerotiere mit dem Mode-7-Effekt und so weiter. Wenn das überhaupt Mode-7 ist, bin mir gerade nicht, nicht gerade sicher. Ähm, Castlevania oder sowas, da gab es ja solche Effekte mal. Dezent eingesetzt, könnt die natürlich echt super sagen, ne? Aber so verwirrend hier. Also wie gesagt, ich äh, springe es einfach mal auf den Plattform rum. Ich hoffe mal, ich sammle mal die CDs ein. Aber... Wie kommt man auf die Idee von so ein Konzept? Ganz ehrlich. Also ist auf jeden Fall es ein guter Wunsch von dir, Toto. Äh. Das ist wirklich da fragt man sich die ganze Zeit was haben die Jungs geraucht? Und wo kriege ich das? Weil das muss was Gutes gewesen sein. Oder was Schlechtes. Je nachdem, wie man sehen will. Meine Fresse, ey. Ich es hier wieder mit. Okay, jetzt bin ich tot. Okay, jetzt bin ich wieder am Anfang. Äh, ja. Ich bin verwirrt. Sag wir es mal so. Ach, das habe ich wieder Rad. Okay. Dann habe ich jetzt keine besonderen Fähigkeiten. Jetzt habe ich eine große CD. und. Oh. Bin ich jetzt unbesiegbar? <lacht> also, mich würde mal echt das Handbuch in diesem Fall von dem Spiel interessieren, ob das irgendeine Aufklärung bietet. <lacht> Was ich hier eigentlich machen muss. <lacht> ich fliege einfach frei rum. Ich habe keine Ahnung. Ich fliege da frei rum und ich habe keine Ahnung. Ich habe da gerade zum Beispiel überhaupt nicht gelenkt. Weil durch diese verschiedenen Anziehungskräfte oder was das sein soll, ähm, ist man halt ratlos Ich habe echt keine Ahnung, aber noch nicht mal ansatzweise. Und hier weiß man auch nie, was eine Plattform ist und was nicht, weil hier jetzt diese quadratischen Blöcke mit den Lichtern links und rechts. Würde ich jetzt denken, das ist eine Plattform, worauf man landen kann. Ich habe gerade versucht draufzuspringen und schon dreht sich die ganze Welt. Ah, Hilfe. Boah, also das kann man aber echt nicht mit schwachen Magen, oder? Stellt euch mal vor, ihr habt so ein... Ich hab mal Samstagabend schön gebechert und macht mit einem Kater auf. Oh, hier ist noch flauen Magen und so weiter. So am Sonntag. Und da denkt euch so, oh, oh, oh. Junge. Irgendwas Ruhiges jetzt, ne? Irgendwas Ruhiges jetzt, weil, muss mich beruhigen. Komm, Super Nintendo, das kann man locker gut nebenbei spielen, ist kein Problem. Und dann haut er das Spiel rein. Dann kommt das alles gleich wieder raus. Aber, aber original. Aber alles. Versuchen Sie jetzt ein prima hin, ne? Also, äh, so mäßig nicht. Ne? Ja. <lacht> Uh, ich drehe mich hier wieder um Kopf um Kragen, ey, weil ich so verwirrt bin. Ähm, aber das ist, wurde ja von THQ gepublished. Ne? Das war, die waren ja damals schon eine relativ ähm, große Firma, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann kann man mal sehen, wie experimentierfreudiger diese großen Firmen damals waren. Ne? Weil sowas doch heute im Mainstream... Was <lacht> war das, wie das passiert? Aber ich weiß, im Mainstream würde das nie und nimmer irgendwie äh, gegreenlightet werden, aber damals ging das und da, da wurden Module produziert und ich habe jetzt gesehen, äh, es gibt da, das ist jetzt nicht nur Amerika, das erschien in Amerika und in Europa, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, da also kann man ja nicht mal jetzt argumentieren, ja das ist halt so ein kurioses Ami-Ding oder irgend sowas. Da wurde richtig Geld in die Hand genommen, um da diese Sachen zu äh, produzieren anzupassen, aber hier, äh, hier war ich schon. Ähm, was muss ich hier machen? Nein, nein! Also also manchmal darf man auch nicht zu viel springen, glaube ich, ne? Weil man, nein, aha, ja, ich, aha, das ist halt so die Sache, man springt so aus Reflex, wo man es eigentlich nicht dürfte. Shit, ich bin schon wieder tot. Ich habe aber keine Lebensanzeige jetzt irgendwie gefunden hier. Okay, noch ein Versuch. Mal gucken, ob ich den Levelausgang finde. Ich habe mal äh, aus Spaß im Vorfeld ganz kurz so durch so ein Longplay durchgeskippt. Es wird noch trippiger als das hier. Also. Äh, also, immerhin haben sie versucht, was Einständiges zu machen. Das kann man sagen. Aber... Es ist einfach so verwirrend. Also ich, also jetzt nochmal, ich komme hier nicht weiter. Ich glaube, ihr und ich habe jetzt so einen gewissen Eindruck zu dem Spiel bekommen. Ja, ich verstehe es auch nicht so ganz. Es spielt sich halt sehr komisch, dadurch, dass diese Gravitationsmäßig, man verliert sehr schnell die Orientierung dadurch. Und man hat da halt diesen typischen Plattformer-Reflex irgendwie, dass man ne, ab und zu mal ein bisschen springt und äh, wenn man das hier unbedacht benutzt, dann gleitet man sofort irgendwie komplett ab und sowas. Ähm, interessant, ich denke mal, wenn man sich reinfuchst, könnte es gehen. Aber ich glaube, das ist mir zu weird irgendwie. Ähm, es ist einfach zu sehr anders, glaube ich. Dafür ist es passend in dieser Serie. Es ist, glaube ich, nicht automatisch schlecht programmiert. Man muss sich, glaube ich, darauf einlassen. Aber, hey, sehr trippy, sehr... Also, wenn ihr mal auf so eine Erfahrung äh, Lust habt, könnt ihr da gerne mal reinspielen, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber, danke euch, was, Toto für den Wunsch. Wie gesagt, besucht seine Facebook-Seite und ansonsten, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Macht's gut!